Hier Hallo und herzlich willkommen in mir. Und zwar, da ist das Ding, Freunde. HIT-Workout, was auf keinen Fall geduldet wird, ist, wenn ihr nicht 100% bei jeder Übung geht. Und oh mein Gott, Freunde, es hat hier gefühlte 30 Grad mehr als genug zu trinken. Dann checkt ihr ein anderes Video aus, und dann seid ihr hier falsch. Und ihr wisst, ich bin immer extrem ehrlich mit euch. Das heißt, checkt ihr ein anderes Video aus, auch wenn ihr dieses Workout macht, ja. werdet ihr kein Sixpack aufbauen können. Also falls ihr neu auf diesem Kanal seid, einfach Tasche 10 gibt, auch die meisten Vorteile, Überraschungspakete und vieles mehr. Das ist ein Muster, lernt ihr alles, zu wissen müsst. Und was ihr auf jeden Fall auch wissen sollt, Freunde, ist, Tasche 10, die sind das Geld definitiv wert. Aber jetzt genug gelabert, Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt hier auf YouTube. Wir starten in 3, 2, 1 und jetzt geht los. Also wir laufen locker am Stand, Freunde, und kreisen mit den Armen jetzt mal gemütlich nach vorne und dann wieder gemütlich nach hinten. Also wie gesagt, das ist die erste Übung, bei der wir locker starten und danach gibt es nur 100%. Jetzt öffnen wir die Pause, um auch die Brustmuskulatur schön aufzuwärmen. Pat, pat, pat. Die Rotatoren, das heißt wir machen auch so auf, mit Bahaimis, genau, und das Ganze noch drei Sekunden. Ja, perfekt. Weiterlaufen. Oh. oh, mein Gott. Das wird extrem. Das habe ich gebraucht. Ha, ah, ah, ha, ah, ha, scheiße. Die Sonne. Uh. Geschafft. Freunde, wir haben es geschafft. Uh.